Hallöchen! und vor dem Video wollte ich noch von dem Gurway erzählen, ich verlose nämlich einen Wazer Pickaxe, hier. wie ihr sehen könnt, eine Wazer Pickaxe, die hat auf jeden Fall folgende Enchantments, ist eine OP plus Spitzhacke und die könnt ihr nur im Shop kaufen und ja, alleine was ihr dafür machen müsst, ihr seid, müsst Abonnent sein und einen Kommentar verfassen, ich wünsche euch viel Glück, und viel Spaß beim Video. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf Titan Reborn. Heute sind wir wieder mal am Start und ihr seht, es sind schon mehr Leute auf dem Server und... Wenn wir Tab drücken, sehen wir, dass Geotrix und ich einfach mal YouTuber rangekommen haben. Das wäre einfach mega korrekt von dem ist einfach zu krank. Und danke an euch alle, dass ihr es eigentlich ermöglicht habt, dass wir auf Titanems hier einfach YouTuber haben. Es ist einfach krank. Und vor allem, wir, wir sind einen einfach einen. 60 Leute jetzt schon auf dem Server. Das ist mega krank. So viele Leute. Junge, Junge. Okay, wir hatten, was hatten wir uns vorgenommen? Wir ähm. wollten... Bücher also aufmachen. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall Bücher aufmachen. Okay, dann ich nehme nur die guten, glaube ich, jetzt erstmal. Ja, ich nehme nur Rare und Epic Ja, ich nehme nur Epic jetzt erstmal. Okay, dann nur Epics. Ich geh schon mal zum Voran. Hast du schon alle im Inventar? Ja, natürlich. Boah wie viele hast du? Ich hab glaube ich so viele. Echo ist ja, nämlich den hier. Dann, den gehen wir zum Echo und öffnen die, die Bücher Oh mein Gott. Eine okay. eine Schaufel habe ich bekommen. Okay. Ich drop danach ich die Sachen, ja. Noch mal die, ich hab nochmal die Schaufel bekommen. Ich drop danach die ganzen Sachen. Weg. Wenn wir Sachen bekommen, die wir nicht brauchen, ja, ich, ey, ich hab. Ich hab nochmal die Schaufel bekommen. Ja, das, das geht. Ich hab it. dreimal hintereinander die gleiche Schaufel bekommen. Die stacken sich auch die Schaufeln, ne? wa? Ja. Ist ja lustig. Sie kann auch mit dem YouTuber-Rang einfach äh, Slash Fly machen. Ich weiß, ja. Dann können wir halt immer ohne eine Epic-Schaufel. Irgendwas wäre irgendwas super, super so mit LOL das letzte Epic und eine Battle Leggings so okay. ich hab auch noch mal den liegt hier oben geharrt <lacht> ich weiß oha ey das sind einfach so viele schon auf dem Server ich feiere das einfach so das ist zu krank das sind das einfach nicht. viel zu viele okay ich würde sagen wie viele Crystals hast denn du? Also wie viele von diesen? Ähm ähm, ich habe 23. Äh, wollen wir uns diese Picke holen? Weil es gibt so einen Bone und da könnt ihr halt die ähm, Odd Currencies, die ihr so findet, könnt ihr da eintauschen. Wollen wir es machen? Wie ja, hast du denn? Ich habe 51. Ich nur 55. Ich, ja, ich, ich. brauche noch 4. Kannst du mir hier? Ja, können und. wir machen. Ich Spawn A war das. Spawn. Wir fliegen mal durch. Ja, du kannst, ja, du kannst einfach. Also äh, wenn ihr auch äh, diese Items einlösen wollt, also diese Odd Currencies, dann müsst ihr einfach ganz dort durchfliegen. Fliegen. Ja oder laufen? <lacht> ihr müsst halt bis hier hinten laufen, dann könnt ihr links hier an dem. Ja, oh, an dem Schild und wie, oh, Wie kommt man nicht mehr vorbei? So, ah, ja, vorbei. Hier rüberfliegen. Der ja, Typ wurde okay. entfernt. Ja, was? Oh, lol. Ach du Schande. Aber das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Mit den... Hier ist. Hier ist ein Typ. Worksh... Workshop. Workshop. What the fuck? Merry, Merry Christmas. Christmas. Was zum Teufel? Was ist Secret? Hä? Wie? Workshop. Okay. Wait. Bei Versch... geht nur Merry Christmas. Soll man das verstehen? Was ist das denn? Hier ist einfach halt so ein Typ. <lacht> auf dem Dach. Ah lol. Weihnachtsmann auf dem Haus. Was zum Teufel ist das? Ihr könnt halt auch euer Home upgraden, das mach ich jetzt mal Kannst du mal kurz zu meinem Home kommen und mir helfen die Sachen ins Inventar zu nehmen? Okay. Okay, ähm Äh, ja, du musst mir Sachen hinschmeißen Ja Nimm erstmal den... Ich glaube, ich kann sogar alles aufheben, nein, alles gut. Oder doch, du musst die ganzen Common-Bücher jetzt ins Inventar nehmen Common-Bücher kannst du weglegen? Nein, also nein, nein, nein, ich will die alle öffnen Nimm die mal alle Ich hab' wie viele Bücher hast so Ich nicht. hab' so viele naja, hast du die alle ich habe die alle gefahren und die kommenbücher Bücher habt ihr alle weggeworfen ich habe die immer behalten ihr müsst H ich bin, ich bin voll, ich bin voll okay, ja, äh, H upgrade und dann müsst ihr confirm eingeben dann könnt ihr euer Home upgraden, so dann mach ich das nochmal geht nicht ja, wie hast du es zweimal gemacht, Buben? ja, weil ich noch einen Wohnwagen hatte achso so ich war einfach so Laune drauf, zu also kommt auf jeden Fall immer drauf ja, kommt drauf, macht den Server endlich voll, wir sind nur 64 Spieler nur 64. <lacht> ja, das ist einfach zu krank, der Server war einfach, wir haben das Video online gestellt und sofort waren da, keine Ahnung, 40 Leute drauf, instant. Also sind die Leute drauf und jetzt sind wir schon bei 64, das ist so ja. krank. Schau dir einfach mal auf der Tabliste an, oh, Heute äh, oder gestern ja. an. Ja, gestern Nacht waren hier sechs Leute oder ich so, oder neun Leute. Ja. Und jetzt sind hier 64. Der Server ist einfach voll durch uns jetzt, ja. Das ist so krank. Ah genau, ich habe eine Drill bekommen, aber ich glaube, den habe ich mir ausgeliehen von äh, wem habe ich das bekommen? Von Flexi, genau, Flexi. Danke, Flexi. Also ihr könnt halt verschiedene Aufgaben machen. Geh mal Spawn H, aber bis Ja, ich äh, bin hier. Hier gibt es halt denn verschiedene Villager. Und dann gucken, wo hier einer ist. Kann sein, dass die auch noch nicht hinzugefügt wurden hier. Aber eigentlich standen hier immer welche. Ist hier hinten noch einer? Ne. Also. Ich werde jedem, der auf den Server kommt und den ich kenne, äh, aus den Kommentaren und so, äh, werde ich Anfangsgate geben. 3 Millionen. Also jeder, der raufkommt, soll einfach mir was schreiben und ich gebe dem ein bisschen Cash. Ich mache jetzt ein paar nochmal auf, ein paar Bücher, diese die Rare-Bücher. Äh, Aber ich droppe die Sachen, glaube ich, weil man kriegt eh irgendwie keine äh, Crystals. Also so eine Sachen um, ich weiß gar nicht mehr, was waren das? Scherben oder so. Jesus, es überfordert mich so, dass so viele Leute einfach gekommen sind. Aber ich sag ja, ja der, den, den Server, den liebt jeder. Jeder liebt ja. diesen Server. Jeder liebt Oh mein Gott, die Leute schwitzen aber auch alle. Wirklich. Dieser ja, Future ähm, Farmer, den kenne ich auch von damals. Ich habe ja damals so auf 10 gespielt. Z, was, der hat. was hat er? Der ist schon bei Z. Ich weiß, der ist der größte Farmer, den kann, kann ich auch von der früher. Ist am schwitzen. Ja, das hat er schon immer gemacht, er hat nie PvP gemacht, nur gefarmt die ganze Zeit. Aber es ist ein nicer Dude auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr früher gespielt habt und wenn ihr gespielt habt, auf welchem OP ihr da so gespielt habt. Das würde mich interessieren. Und welches. Wenn vielleicht irgendwie ein paar Challenges oder so hat für den Server, dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das könnt ihr auch gerne schreiben. Du bist auch gut. GG. Danke. <lacht> oh Mein Gott. Er kauft Kuchen gerade auch eine. Wenn Kuchen so wieder am BC geht und er sieht so, hä, wo hab ich denn die Vaser? Jo. Es macht einfach so Laune damit zu farmen. Es ist einfach zu nice. Es ist einfach zu krank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er kauft einfach so eine Raserpicke. Das ist so krank. Man kriegt so schnell Geld dadurch Geotrix. Ja, ihm wurde auch eine Dings gekauft Ne Drill GG Thanks <lacht> ja, mann, der Team ist so crazy The crazy, man So, ich rufe ihn mal an Mal schauen, ob er reagiert So, so, so Ja, so. hi, was gibt's? Ähm, okay. Kannst du mal kurz online kommen? Da bist du ja, online. Okay. Guck mal in dein Inventar bitte. Hast du da vielleicht eine Vaser Pickaxe? Nein, komm. Warum? Hast du eine Vaser Pickaxe? Ja, warum? Junge, ich habe sie dir nicht gekauft. Ich wollte sie eine holen eigentlich und mir auch. Aber dieser Michael, so ein Amerikaner, hat. Ja, der hat ja zu mir in die Kommentare geschrieben, dass er mir eine Vaser Pickaxe. Ja, er hat mir, er hat uns eine geholt und einen Booster. Beides. Er hat uns beiden eine Vaser gekauft. Junge, das Junge, Junge. Ja, es ist einfach krank, oder? Die Vaser. Ja, und <lacht> ein Booster, Junge. Der ist krank. Er sagt, er hat der im Lotto krank? gewonnen. Er hat im Lotto gewonnen, meint er. Ja, das ist wieder raus, Alter. Junge. Was ist das was sind für, für ein Booster an? Ja, ja, mal 5er haben wir, glaube ich, gerade gerade. Irgendwie. Ich so ja, lange. krank. Ja, ist auf jeden Fall mega nice. Ich habe dich auf jeden Fall aufgenommen mit deiner Reaktion. <lacht> auf jeden Fall fresh. Haut rein. Tschüss.